absolut nervig. Und das ähm, ist absolut krank, was sie macht. Es ist immer die Sorge um den Menschen, Lecomte, der, der uns die also uns veranlasst, überhaupt tätig zu werden, sonst könnten wir sie ja hängen lassen. Ne? Aber die ist ja so verrückt, dass sie gar nicht wieder runterkommt freiwillig manchmal. Ne? Also, sie äh, ist frei und dann klettert sie auf das nächste Ding und macht irgendwas. Ne? Und das können wir unablässig, äh, ist ja eine bestimmte Motorik, die da, als wenn wir eine Maschine anstellen.